<lacht> was ist denn das denn? Ich will doch ein bisschen Platz davon haben. Ach so. Das, halt, das Bier war nicht gut. Das ist einfach zu warm. Hast du ja nicht mehr, oder was? Doch. Wir sollen nicht hin. Ja, ja, ich gucke. So, willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Testoleros. Herzlich willkommen hier in unserem wunderschönen Tonstudio. Jens, Enrico, Bier. Ja, heute testen wir den Küritzer Mord und Totschlag, ein Schwarzbier, 7,2%. Oh ja, Diesmal belegt der Protokollführer hier von unserem wunderschönen Bier-Tasting-Protokoll, was wir uns selber ausgedacht haben. <lacht> Türitz an der Knatter. <lacht> oh mein Gott. Das war ein Stift. Was ist denn das da? Holz? Oh, Was das Naja, ja, das doch nicht. Schmeiß das doch wieder ja. weg wenigstens. Oh, der Arschweh. Kannst du mal vorlesen hier hinten, wenn du überhaupt noch lesen kannst? Ja. Ich sag dir, ich sitze hier bloß rum und schwitze. Ja. Also. Was ist das denn? Gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot, ne? Prüf, Klosterbrauerei Neuzelle. Neuzelle. Aus Neuzelle ist das. Kommt ja auch das Neuzeller Kloster. Zutaten, Wasser, Gerstenmalz und Hopfen. Ah, nur drei Zutaten. Das ist es. Hier hinten steht hier hinten drauf, Küritzer, Mord und Totschlag. Keine Angst, wir Küritzer sind ein raues, aber liebenswürdiges Völkchen. Der rauflustige Name steht für ein Schwarzbeet, das in Küritz schon im 17. Jahrhundert gebraut wurde und unsere Stadt bis nach Hamburg, Lübeck und am kurfürstlichen Hof bekannt machte. Wenn wir ihnen also Mord und Totschlag anbieten, werden wir sie nicht in eine Rauferei verwickeln, sondern mit unserem kräftigen Boy aus alten Zeiten auf Kyritz an der Knatter, Anstoßen und sie bei uns willkommen heißen. Hier können sie Geschichte nicht nur sehen, sondern auch schmecken. Aber das sind die Zutaten. Ne? Also die passen hier rein. hier Ja, so soll das ja wohl sein, oder? Ja. Schön. Wusste, aber auch eine neue Zelle GmbH ja neue Zelle, natürlich, ist ja klar. Ohne künstliche Zusätze etc. pp. So. Online Biershop versandkostenfrei. Hier unter dem Video in der Beschreibung zu finden, natürlich. Klosterbrauerei.com. Also, Telefonnummer ruft danach nachher ja mal an, ich. Ich, So, Image? Nein, für den cool. Also, für mich gibt es da keine Frage. Also, ich würde sagen, auf jeden Fall viel Ja, nicht dafür. Gut, Funkfaktor: Bier, Flaschen, Dosen, Ach, Optik. Ja. ja, lustig. Also, ich habe so. ja er lacht. Bevor man hier überhaupt mal trinken darf, muss man hier jetzt mal durch eine ganze Reihe hey, an... Hey, das ist ganz lustig macht hier so ein bisschen... Das finde ich äh, auch. Jetzt fehlt die sich ja so ein bisschen raufen hier, dann aber auch Bier trinken. Äh, ja, das ist lustig, das hier hinten ist auch gut. Also optisch von der Farbgebung und so weiter kommt man so auf jeden Fall darauf, dass es ein Schwarzbier sein muss, finde ich. Da steht ja auch Schwarzbier Bier. <lacht> ja, ja, aber auch so generell, wenn man das mal so sieht, und noch nicht liest. Also ja, ich meine, ja, passt. Was ist das, so Streitpunkte? Ja, Streitpunkte. Ja, die Optik. Ja, da müssen wir mal gucken. Also die Optik von der Flüssigkeit. Nicht vom Glas oder so, sondern von dem Hütchen hier. Oh. Ist doch ja nicht. Nicht mal einen Schluck getrunken? Hm. Nee, schon besoffen. So, das war jetzt übrigens der Fünf faktor den wir gerade gehört haben. Ja, oh, wieder ein Punkt, wa? Wenn jetzt so weiter, ja. nehmen wir das mal wieder raus. Naja. Das ja immer noch glänzruhen, ne? Und das kriegt auf jeden Fall nicht zu viel. So. die Zweh. So, sieht wieder keiner von uns? Meine ihr der hat das ja gelernt, ey, aber oh, kriegt das nicht hin. Ich muss mir hier angucken, wie wir hinten planschen, ja? Oh, sehr schön. Schön, also fühlt aus, ja. ja. Für ein Schwarzbier ist das echt schön. Guckt euch das an. Hast du wieder Schwarze? äh, Entschuldigung, Kürzer, Mord und Todschlag, Schwarzbier. Aspekt kannst du dann auch gleich Ja Top Also wir die ruhig wenigstens zwei Punkte geben Ja, bin ich dafür Und Spule Aspekt Ja, zwei. ja dann auch. So, jetzt dürfen wir einen Schub nehmen oh, <lacht> Prost übrigens Prost Ui. Mmh. Herb. Oh, boah, das geht ja. Das ist ja als wenn man einen herben Kaffee trinkt. Das schmeckt nicht so, aber das ist so ungefähr. Oh, uh, das ist ordentlich herb, ne? aber jetzt nicht, äh, nicht negativ gemeint. Also wer auf Herb steht. Und Schwarzbier, also das ist ja, also der hat damit auf jeden Fall seine Freude. Ich finde, der denkt, gut. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der Uhr kommt. Noch. Ich, hab, ich war erstaunt über den Geschmack, weil ich gedacht habe, dass da noch ein bisschen Süße hinterherkommt. Ja. Aber war gar nicht. Das ist nee. wie, ja, so als wenn man so ein bisschen so, was haben wir so diese Herbe vom Kaffee finden, so, so ungefähr ist das wenn man nur kaffee pur trinkt. ja der geschmack ist gut. ist jetzt nicht der absolute mega hammer oder also es, es, es ist gut also für das schwarzbier ich meine gibt Bier ein schwarzbier was mir, mir besser schmeckt Darüber reden wir jetzt ja nicht. wir reden ja jetzt über kühlschrank ah, ja, ja. und totschlag also wenn ich mal Lust auf Schwarzbier habe, würde ich trinken. Ja, hm. es, aber das ist schon recht herb. Also herb ist das nicht. Doch finde ich schon. Also ich bin ja nicht so der Typ, der Herbert trinkt so. Ich bin zwar Biertrinker, aber das ist schon. also der Warm Duscher. Ein Herb. Her Ach Quatsch, das ist Herbert Bier. So ein Schattenparker. Ah, oh, Schattenparker. Gaumliebe oder Gaumhiebe? Also, Muss ich da auch noch einschreiben, ja. Also ich bin, also wirklich, also eine 4 also 4 punkte würde ich dem ding auf jeden fall geben ich bin ja 4 punkte oder 5 oder 5 also ich finde wenn ich das schon noch das gleich süßlich gehabt hätte dann wäre ich auf jeden fall auf die 5 gewesen so bin ich jetzt bei zwischen 4 und 5 und du sagst 5. Wir haben aber keine 4,5. Und du sagst 5 oder ich was? Ich sag 5. ja naja, dann sind wir bei 5. Wenn ich 4,5 habe und du hast 15, wir fünf sind wir ja, bei 5. Wegkippfaktor? Naja, wegkippfaktor, also kippst du auf jeden Fall. Also ich würde es niemals wegkippen. Gut. Spezial? Ich finde... Also es hat einen Zusatzpunkt dafür verdient, dass jetzt Mord und Totschach ist. Ja. einfach. Erstmal finde ich's lustig. Zweitens mal finde ich die Geschichte dahinter sehr, sehr schön. Und da muss man sagen, also die, die nehmen das. Also das ist ja endlich mal was. Haben die denn echt Knatterwasser-Demo? <lacht> du würdest an der Knatter? Keine Ahnung, also auf jeden Fall wird da gerne mal in eine abgeknattert, schätze ich mal. <lacht> auf jeden Fall finde ich das gut, dass sie das total locker und, und, und lustig machen. Auf die ja Art, ne? nicht so ernst, sondern einfach mal so auf die, die locker Die auf jeden Fall aus der Reihe. Also zwei oder drei. Ja? Ich <lacht> auf jeden Fall. So und jetzt der Uwe. Oh, das kann ich noch nicht. Ja. Warte. Ich ziehe mal ein bisschen zusammen. Hör man das? Was ist denn okay. jetzt? Der? Ich klo nicht. Naja, das ist zu leise. Nee, du musst das aggressiver einkippen. Boah, aggressiver. Genieße das. Ich bin ja so der, der gefühlsvolle, der leidenschaftliche Notizen? Hast du noch irgendwelche Notizen für den Küritzer? Mord und Totschlag? Schwarzbierbäu? <kümmer> ähm. Wir lieben bei Kaufland, ja? Nein, Getränkeland hier. Meine ich doch. Ja. Mhm. Ich bin ja. Nein, du hast einen halt mir den Ding oder was? Hast du hier mit dir? Nee. Ja, Stimmt, teuer übrigens ich hab die ja gesucht weil jetzt, jetzt stehen die wieder im schrank da wo sie normalerweise stehen also ich weiß nicht was mit den gläsern passiert ist die ja, waren weg eine Frau wahrscheinlich ja Boah, das hat ja fast mir fast das bier verschüttet das wäre dann gewesen wo ist ich dir den untersitzer den brötchen so hochlegen hm. Haben ein ja, wir haben da ganz tolle Untersetzer von Boy übrigens. Ja. Rico findet mich ja nicht in seiner aufgeräumten Werkstatt. Äh, in unserem Turmstudio meine ich. Die Werkstatt ist ja auch so weit aufgeräumt. Ja. Deshalb findet man das ja. Ach hier. Das war hier beim. Das war bei Boxyland gerückt. Genau. Boxyland, ne? Ja. Ja, aber steht irgendwo Boxyland drauf? Ne? Ja. Joy Joybroy. Hm? Hey, <lacht> also wenn ihr den Joybroy Test noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch an. Ich Joybroy jetzt wie neuer, müssen wir auch mal testen. Echt? Hm. Cool, sehr schön. dass das Bier schön gekühlt ist. Ich extra eine Stunde vorher einen Tiefkühler geschmissen. Ich bin jetzt fast beim Uwe. Meister. Oh, hm? Doch, Alter, ich glaube, darauf. freue mich schon auf Oettinger. Alter, ey, das, da kommen wieder Erinnerungen auf das ich dir ich noch mal mit trinken. Ich bin denn so weit. Ja, warte, ich hab geil, okay, der Uwe, ich seh, ihn, ich, seh schon, ich seh ihn schon. Das ist ja auch ein schmaler Uwe. Naja, das ist ein kleiner. Wir müssen, das, wir müssen das definieren. Wie viel schmeckt der letzte Finger dick Kinderfinger dick oder? Zwei Fingerbrett. Gut, <lacht> dann testen wir jetzt mal die Uhr und dann kann ich endlich zu Ende ziehen. Prost. Prost. Ja, ich merke keinen Unterschied. Ich ich mir schon mal vorgestellt, genau. Also doch eben Punkt. Ja. Damit sind wir bei 21 von 30 Punkten. Uh, schon gut. Kann man nicht nehmen mit an. Dafür, dass wir nicht mal Schwarzbiertrinker sind. Silber. Silber. Enrico hat sich immer noch eine Chance gedacht. Deswegen können wir jetzt nur Silber sagen. Es. Wie, wie kann man das sagen? Silber. Ähm, es versüßt den Tag und macht aus dem beschissenen Tag noch einen relativ guten Abend. <lacht> war das schlecht, war <lacht> ja, ich lasse mir doch was einfallen. Ja, Silber, herzlichen Glückwunsch äh, ja. an äh, die Na, Mord und Totschlag. Habt euch verdient. GmbH, ja, ja, Ja, schöne Grüße okay. äh, aus Neuzelle kommen ja auch noch Gelder andere, andere YouTube-Biere. Ne? Ja, also, stimmt, allein schon Neuzeller Klosterbräu. Genau. Also. Äh, die Neuzeller, also brauchen haben die drauf. Ja. Ich habe jetzt nicht, hier wie die hier Ja, wahrscheinlich im Das ja. allerwichtigste am Biertrinken ist, dass ihr den Kanal hier abonniert. Liken, teilen, abonnieren, probiert es mal aus, ihr könnt auch den ausprobieren, ja. Und äh, ihr könnt ja mal <lacht> reinschreiben, was ist denn euer Lieblingsschwarzbier. Ja? Schreibt es mal rein, dann werden wir es mal testen. Dann wir es dann kriegen. Ah, ich denke mal schon, dass wir es kriegen. Dann testen wir danach. Ja. Nimmt mit. mit. Das also. Ja, jetzt halt nicht zu abonnieren, hier das Ding den Kanal. Dann verpasst ihr nämlich das nächste wertvolle Video mit dem nächsten wertvollen Bier. Was wir denn testen? Das wäre nämlich. Ja, nach dem Bier ist ja bekanntlich vor dem Bier. Was haben wir hier? Ein Löschzwerg. Einen kleinen Lütten. Den aber gibt es beim nächsten Mal. Also ja. bis dahin. Abonnieren dann verpasst das Video nicht und die Glocke natürlich aktivieren ne? kriegt da direkt eine Nachricht von uns genau von YouTube natürlich also bis dahin haut rein wir sehen uns Prost. der funkt ja denn ja nicht alter tja bis demnächst